Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sag mal, warum liegst du auf der Straße? Weil ich was verloren habe. Und was? Mein Gleichgewicht! Der Montagswitz.